Leichter Zugang zu Inhalten von überall her und, das ist eine Folge von dem leichten Zugang, die Möglichkeit, spannende und interessante Entdeckungen zu machen, Dinge zu finden, an die ich so gar nicht gedacht hätte. All das ermöglicht Open Access viel besser als irgendeine digitale Publikation in abgeschotteten Silos. Was ich gerade gesagt habe, betrifft ja vor allen Dingen die Seite des Lesers. Der Leserin, für mich als Autor, als Autorin, bedeutet Open Access zunächst Sichtbarkeit, Sichtbarkeit auch in Bereichen, die mich sonst vielleicht nicht wahrnehmen würden, dann etwas, was in Zukunft immer wichtiger wird. Internationalität, internationale Sichtbarkeit, auch in Ländern, wo es nicht einfach ist, lizenzierte digitale Ressourcen aufzurufen, wo es nur ein schlecht ausgebautes Bibliothekssystem gibt. Für diese Länder ist Open Access einfach wunderbar und man wird ja auch sehr gerne gelesen und wahrgenommen. Ja, und eine Sache, die sowohl für die Autoren als auch für die Leserseite gleichermaßen wichtig ist, äh, Open Access ist auch eine Möglichkeit, akademische Integrität abzusichern, indem man sich vor der ganzen Welt Zugänglich macht, da kann die ganze Welt auch überprüfen, was man da geschrieben und gesagt hat und wo die Quellen herkommen. Das heißt, Open Access zwingt mich als Autor auch dazu, zu einem sauberen und handwerksgerechten wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, dass so wenig publiziert wird, ist nicht so ganz richtig, weil bedingt dadurch, dass Gesetze und Gerichtsurteile keinem Urheberschutz unterliegen, haben wir eine ganze Menge Quellen für die rechtswissenschaftliche Arbeit, die schon im Sinne von Open Access frei zugänglich zur Verfügung stehen. Das unterscheidet die Rechtswissenschaft von vielen anderen Wissenschaften. Also es ist schon eine Menge Open da, das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber jetzt das spezifisch wissenschaftliche Schrifttum, da ist es tatsächlich so, dass noch sehr wenig Open publiziert wird. Und da denke ich, muss man differenzieren, über was für eine Art von ähm, Literatur reden wir hier. Speziell bei der Aufwärtsliteratur, aber auch bei Handbüchern oder Lehrbüchern ist es so, dass äh, die Autoren und Autoren, auch im Unterschied zu anderen Fächern übrigens, meist noch relativ gut vergütet werden von den Verlagen, sodass sie durchaus ein ökonomisches Interesse haben, im bisherigen Publikationsmodell zu verbleiben. Man kann sagen, die Verlage sind da auch ganz geschickt, weil sie teilen mit ihren Autoren und Autoren, was in anderen Wissensdisziplinen so leider nicht der Fall ist. Wenn ich aber jetzt eine spezielle Gattung mir angucke, gerade was Dissertationen anbelangt, hochspezielle Literatur, sieht die Lage etwas anders aus. Da muss man in der Regel bezahlen für das Publizieren. Und hier, denke ich, ist auch ein Ansatzpunkt, um Open Access zu befördern, indem man nämlich über die Kosten des Publizierens transparent aufklärt und indem man auch ernsthaft über Reichweite spricht. Denn manche sehr teuer subventionierte Verlagspublikation steht am Ende des Tages nur in zwei, drei Dutzend Bibliotheken und erreicht sehr wenige Privatkäuferinnen und Käufer. Das ist natürlich von der Sichtbarkeit her überhaupt nicht optimal, wenn man im Gegenzug mehrere tausend Euro ausgegeben hat. Aber bei einer Sache muss man schon realistisch bleiben. In der Rechtswissenschaft gibt es noch eine sehr starke Reputationsökonomie. Das heißt, es ist sehr wichtig, in einer bestimmten Schriftenreihe zu erscheinen und leider ist es offenbar nicht so wichtig, auch tatsächlich gelesen und rezipiert zu werden. Darüber muss man reden. Warum publizieren wir eigentlich in der Rechtswissenschaft? Wollen wir nur Statussymbole anhäufen oder wollen wir Diskurs befördern? Ich denke, das ist eine Debatte, die man auch an der Stelle führen sollte und die auch jenseits von, ja, will ich Dinge ins Netz stellen oder nicht, den Sinn des rechtswissenschaftlichen Publizierens und Arbeitens einmal näher reflektieren kann.